So, jetzt Mittelwerte und Diagramme, und schauen wir zunächst mal diese Aufgabe jetzt hier. Bitte lesen und zu lösen versuchen. Und arithmetisches Mittel, das bedeutet ja Durchschnitt. Und wie kann man das berechnen? Wir müssen die gesamte Wähler und die gesamte Bezirke berechnen. Und die gesamte Bezirke, das ist einfach, ja das ist die Summe von dieser Bezirke. 2 und 4 und 1 und 2 und 5, also 14. Und für die Wähler müssen wir daran denken, zwei Bezirke haben jeweils 18 Wähler, also 2 mal 18, 4 23, also 4 mal 23 und so weiter und so fort. Das könnte man auch mit Gebra machen. Machen wir es kurz, ist aber nicht notwendig. So, hier haben wir die Daten schon eingetragen. Da kann man so A1 mal B1 schreiben. Und da werden die Zahlen A1 und B1 multipliziert und da kann man das so zu den anderen so, äh, so weitere Zahlen übertragen, ja, und hier kann man so dann so das hier wählen und Moment, skip. diese wählen und die Summe berechnen, da ist sie und dann diese Daten wählen und somit haben wir dann die Summen und man kann dann einfach die Division ganz normal machen, 307 durch 14, ist das Ergebnis ca. 21,93 Wähler pro Bezirk. Macht auch Sinn, das ist eine Zahl zwischen 18 und 24. Was wäre hier die Spannweite? Der kleinste Wert ist 18, der größte 24, also die Spannweite wäre dann 6. Gut, und was könnte dann äh, das hier sein? Und wenn man so eine Formelsammlung anschaut, dann ist das die einzige Möglichkeit dafür, dass eine Summe von Quadraten durch die Anzahl um 1 reduziert. Und das ist, wie es hier steht, die Standardabweichung, und wie es sicherlich auch in der Formelsammlung stehen wird. Also das ist ja die Standardabweichung. Der Wähler pro Bezirk in diese, diesem Zusammenhang hier. Den Modalwert zu ermitteln ist ja nicht so schwer. Ja. 24 Wähler haben wir in fünf Bezirken, also das ist der Wert der öfters vorkommt, also das ist der Modalwert. Und den Zentralwert, also den Median, ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir denken, wir haben äh, diese, äh, diese, so viele Werte hier, 14 Werte. Ja? Das bedeutet, der Median wird zwischen 7. und 8. Wert sein. Zwischen 7. und 8. Wert. Und das muss man dann der Reihe nach äh, so einordnen. Also wir haben 2 mal die 18, 2 mal die 19, einmal die 21, ja? die 23 kamen dann 4 mal, und die 24 haben wir fünfmal. Und das bedeutet sowohl der siebte als auch der achte Wert wenn wir das einordnen wird 23 sein. Da schreibe ich ja auch so ein Teil davon auf, damit es noch klarer wird. Also da sind die Werte. Zwei Bezirke mit 18, 2 mit 19, 1 mit 21, 4 mit 23 und 5 mit 24. Da haben wir sieben Werte, da haben wir auch sieben Werte, damit der Median ist zwischen 23 und 23, also 23. Oder 23 plus 23 und das Ganze durch 2. Und das ist dann doch immer noch 23. Stellen Sie diese Daten in einem Säulen- oder in einem Balkendiagramm auf. Also das haben wir mehr oder weniger schon gemacht. Wenn man also diese Punkte mit der x-Achse da unten verbindet, dann hat man ein Säulendiagramm und somit ist die Frage beantwortet. Danke sehr.